Mit meinen letzten Beiträgen bin ich etwas auf Widerspruch getreten und das möchte ich natürlich nicht so stehen lassen. Ja, Geld ist wichtig. Richtig wichtig. Wir haben alle einen individuellen Standard, den wir minimal aufrechterhalten wollen. Wie ich zum Thema stehe und was ich Arbeitgebern, aber auch Arbeitnehmern gerne ans Herz legen möchte, jetzt im Video. Wenn man 40 Stunden arbeitet und dann noch zwei Nebenjobs annehmen muss, dann finde auch ich das nicht gut. Für eine gute Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer muss allen klar sein, worin Leistung und Gegenleistung bestehen. Das heißt, was ist großzügig, was ist fair und was ist reine Vorteilsnahme. Wenn das Engagement von Dauer sein soll und Sie keine hohe Fluktuation im Team wünschen, dann muss sich die Zusammenarbeit wirtschaftlich lohnen, und zwar für beide. Als Arbeitgeber sollte es Ihnen am Herzen liegen, dass Ihre Mitarbeiter zufrieden sind nicht überlastet sind und somit möglichst effektiv arbeiten können. Die Motivation für noch bessere Ergebnisse können Sie eventuell durch Anreize steigern. Arbeiten Sie regelmäßig an Führung und Haltung, denn die Arbeit sollte allen Spaß machen. Und verstehen Sie, dass das Unternehmen nur mit einem Miteinander erfolgreich sein kann. Die Frage nach mehr Gehalt ist immer irgendwie beklemmt für Arbeitnehmer, aber eine absolut berechtigte Nachfrage. Wenn Sie Mitarbeiter sind und nach mehr Lohn fragen möchten, dann sollten Sie sich gut vorbereiten. Was machen Sie jetzt mehr wie am Anfang? Wo würden Sie gerne in fünf Jahren stehen? Thema Fortbildung und mehr Nutzen für die Firma. Wie ist die Inflation der letzten Jahre gewesen? Wenn Mitarbeiter auf der anderen Seite mit der Forderung nach mehr Gehalt an Sie als Arbeitgeber herantreten, dann besprechen Sie zusammen folgende Fragen. Wie sieht die Inflation seit der letzten Gehaltserhöhung aus? Wie sieht dazu das Umsatzwachstum des Unternehmens aus? Welche Leistung macht der Mitarbeiter jetzt, die er zuvor nicht gemacht hat? Welche anderen Leistungen kann der Mitarbeiter für mehr Lohn in Zukunft auch übernehmen? Welche Fortbildung können Sie Ihrem Mitarbeiter anbieten? Im Übrigen sollten Arbeitgeber heute auch soweit sein, auch von sich aus eine Erhöhung anzubieten. Sie sind Geschäftsmann oder Geschäftsfrau ohne Frage aber Ihre Mitarbeiter nicht unbedingt. Sie sind nicht geschult in Verhandlungen und scheuen diesen Bereich. Denn Sie können ihn nicht. Wären Ihre Mitarbeiter gute Verkäufer, würden Sie vermutlich in einer anderen Abteilung tätig sein oder gar selber eine Firma führen. Also lösen Sie sich von diesen alten klassischen Regeln. Wenn die Leistungen Ihres Mitarbeiters deutlich über dem von Ihnen erwarteten Niveau liegen, bieten Sie ihm mehr Geld an. Alles andere wäre nämlich reine Vorteilsnahme. Wie kann man festhalten, ob die Leistung passen, zu wenig oder gar über den Erwartungen liegen? Formulieren Sie zu Beginn der Anstellung Richtlinien, die klar definieren, worin Leistung und Gegenleistung bestehen. Themen wie Umsatz, Projektabwicklung, Mengen, die abgearbeitet werden müssen etc. Das, was passt zum Job. Was erwarten Sie von Ihrem Mitarbeiter? Was muss er leisten? Und seien Sie maßvoll, aber nicht übertrieben präzise, wenn Sie davon abweichen. In besonderen Zeiten etwas mehr Freizeit aber eben auch mal mehr Überstunden. Das Geben und Nehmen sollte im Zeitverlauf auf beiden Seiten ausgeglichen sein. Da wir alle nicht auf der Stelle stehen, verändert sich auch die Kompetenz ihrer Mitarbeiter. Neu erlernte Fähigkeiten und das Übernehmen von mehr Verantwortung sollte vom Arbeitgeber gesehen und auch selbstverständlich ohne Aufforderung vergütet werden. Neben dem Wissen der Werte, wie kommuniziert und gelebt wird, ist es fundamental wichtig, Systeme aufzubauen die eine gesunde Basis bilden. Als Meistermarke behandeln wir diese Themen genauer. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und wir sprechen in einem kurzen Telefonat über die Potenziale und Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Ich freue mich auf Sie!